Braucht es im Rekrutierungsprozess der Lernenden ein neues Instrument? Mein heutiger Gast ist Patricia Manduca. Sie ist Ausbildungsverantwortliche beim Schweizer Handelsunternehmen und Lehrbetrieb Stalozzi. Und ich bin Marc Purcet von Justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Patricia, schön bist du da. Hoi Marc, schön dass ich da sein. Bevor wir zum Thema kommen, Patrizia, kannst du mir noch sagen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin ausbildungsverantwortlich in der Gruppe Pestalozzi und habe selber die Lehre gemacht in der Pestalozzi vor ganz vielen Jahren. Ich bin vor sechs Jahren zurückgekommen als Ausbildungsverantwortliche. Und, ähm, mein Hauptbereich ist Ansprechpersonen für die verschiedenen Anspruchsgruppen, die halt in der Berufsbildung äh, tätig sind und ähm, alle Bereiche, in wir dünnt, äh, Lehre anbieten, auch zu unterstützen und zu begleiten. Das heisst, wir haben KV-Lernende, wir haben IT-Lernende, Logistik und Straßentransport. Ich bin selber Berufsbildnerin im KV, weil ich von diesem Bereich komme. Und bei den anderen Bereichen habe ich nur Berufsbildner als äh, Fachpersonen zwischendurch, die dann die Lernenden begleiten. Und äh, zusätzlich bin ich noch EUKA-Leiterin und Prüfungsexpertin. Und das rundet so quasi auch ein bisschen mein Profil ab, um die Lernenden möglichst gut können, zu begleiten und zu unterstützen. Sehr gut. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, weil ich will heute äh, mit dir zusammen, ob man im Rekrutier Rekrutierungsprozess der Lernenden ein neues Instrument kann brauchen kann, ob das vor allem eine Bereicherung sein kann. Und darum schauen wir uns heute genauer Target an. Zuerst einmal, was ist Target überhaupt? «Target» ist ein innovatives Rekrutierungsinstrument, basierend auf dem «Escape-Room-Prinzip». Die Jugendlichen lösen verschiedene Rätsel in einer Gruppe und werden von Arbeits- und Berufspsychologen beobachtet. Zudem ist auch ein Spielleiter im Einsatz. Weil bei den Jugendlichen das Gruppenverhalten anders ist als das Verhalten während eines Bewerbungsgesprächs, hat Andreas Billeter, der Gründer von «Target», gemeint, ein neues interaktives Instrument im Rekrutierungsprozess wäre doch eine Bereicherung. Und Target basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Grundlage. Es soll nebst den Schulnoten, den Eignungstests und Schnupperlehre ein ergänzendes Instrument sein. Schlussendlich soll Target den Rekrutierungsprozess transparenter und attraktiver machen. Ja, Patricia, du hast Target bereits genutzt mit, dem Lehrbetrieb, mit deinem Lehrbetrieb, Bestalucci genutzt Und mich es natürlich sehr wundern, deine Erfahrungen heute zu hören. Zuerst einmal zum Start, wie sind ihr überhaupt oder wie ist eure Firma auf das gekommen? Also wir haben eine E-Mail bekommen direkt äh, von Target und als ich dann das gesehen habe, habe ich mich dann informiert, ich habe es von Anfang eigentlich noch recht cool gefunden, also etwas ganz anderes, was ich nicht kannte habe. Und äh, habe dann das auch mit meinem Vorgesetzten angeschaut, weil ich bin eigentlich gerade von Anfang an begeistert Und er hat dann gefunden, es ist gut, gang, probier's Und aufgrund von dem haben wir dann äh, das ist auch unser Rekrutierungsprozess Rekrutierungsprozess. Ich muss vielleicht sagen, wir, haben aufgrund, wir machen das vor allem im KV, nicht in den anderen Bereichen. Die anderen Bereiche sind immer noch äh, sehr fest auf Schnuppertage ausgerichtet, weil man dort halt muss arbeiten, in den Strassentransport geht man fünf Tage mit, weil halt andere Kriterien sehr wichtig sind, wie auch um fünf am Morgen auf der Matte stehen kann, also mobil sein und, und, und. Ähm, und im KV-Bereich haben wir jetzt auch mit der KV-Reform natürlich äh, andere Voraussetzungen, die wir im nächsten Jahr haben also über nächstes Jahr, die Rekrutierung ist ja dann nächstes Jahr. Und da haben wir gefunden, wir wollen da andere Sachen ausprobieren, um dem näher zu kommen. Und äh, ja, wir haben dann das E-Mail bekommen, wir sind, äh, haben, das Kontakt, haben Kontakt aufgenommen und es äh, und war dann eigentlich relativ schnell entschieden, gewesen, dass wir das machen. Und was war der ausschlaggebende Punkt? Gewesen? Also jetzt zum Beispiel in dem E-Mail oder vielleicht nachher im Gespräch, wo wir Kontakt aufgenommen haben? Was mir gefallen hat, ist der Fun-Aspekt. Also einerseits für die, für die Bewerberinnen, dass sie zu uns kommen und wirklich auch etwas erleben. Also es ist sehr erlebnisorientiert. Und äh, für uns natürlich hat mir sehr gut gefallen, die Informationen von Andreas, dass die äh, Bewerber dann wirklich so sind, wie sie sind. Dass sie in den Spielmodus kommen und in diesem Spielmodus vergessen sie eigentlich alles, was rundherum ist. Und dass man dann auch sieht, wie sind sie in de, im Team sind, obwohl sie sich ja gar nicht kennen. Und ähm, wie geht es um mit vielleicht Herausforderungen, wenn eben mal ein Rätsel nicht klappt, also wie geht es um? Sind sie vielleicht am Anfang sehr äh, aktiv und plötzlich nehmen sie eine passive Rolle ein? Also wenn sie vor Herausforderungen stehen, krebsen sie wieder zurück. Also es sind wirklich verschiedene Aspekte, die mir gefallen haben. Und vor allem eben wirklich zu sehen, wie jemand ist. Du hast gesagt Spielmodus, jetzt bin ich einmal in meinem Leben auch mal in einem Escape Room gewesen. In ähm, aber kannst du mir vielleicht auch am Hörer, der Hörerin ein Bild geben, wie, wie ist das genau abgelaufen? Oder wie hat das ausgesehen, als du das beobachtet hast? Es also ist ja so, dass wir den mobile escape room gewählt haben. Das heißt, sie waren vor Ort. Gewesen. Wir haben das Sitzungszimmer zur Verfügung gestellt und sie haben dann das alles aufgebaut, so mit Rollos. Sie haben dann aber auch Möbel drin gehabt. Also wirklich, ich konnte mir das selber auch noch nicht vorstellen. Am Anfang. Das sind, ähm, die, wir haben zwei Gruppen gemacht, von zwei bis vier Leuten. Wir haben dann, Krankenzahlbar, haben dann noch ähm, Bewerber abgesagt. Gehabt. Und wo sie gekommen sind, haben wir sie informiert. Also sie haben dann eigentlich den Lead übernommen, äh, die Mitarbeiter von Target. Und haben sie informiert, wie das abläuft. Und dann sind wir relativ schnell gestartet ins Spiel. Innen. Und ähm, es ist eigentlich relativ gut gegangen. Sie sind relativ schnell in den Spielmodus hineingekommen. Ich habe Am Anfang habe ich mich noch gefragt, fühlen Sie sich denn beobachtet oder wie gehen Sie um? Wir waren doch vier Leute außenrum, die beobachtet haben. Aber sie sind da relativ schnell eingetaucht, haben dann durch den Zeitdruck, der natürlich auch generiert wurde, und durch das, dass sie wirklich halt äh, diese Rätsel lösen wollten, haben sie uns eigentlich komplett vergessen. Und das war auch das Feedback von Ihnen. Und äh, es war echt ein Spielmodus. Also, einfach, Sie sind in das Spiel in und Sie haben wirklich Freude. Gehabt. Sie sind auch in einer Gruppe, die Jugendliche zusammengesteckt worden und haben dann das Ziel gehabt, verschiedene Rätsel lösen, oder? Genau. Also sie sind, äh, wir haben zwei Gruppen gemacht. Bewusst haben wir die eine Gruppe gewählt, äh, wo wir ungefähr, also so Gruppierungen gemacht, wo wir zusammen gesehen, also auch was äh, für uns als Hilfe, ob sie wirklich auch miteinander können zusammenarbeiten. können. Also auch verschiedene Charaktere. Genau. Haben wir dann wir genommen. haben verschiedene Charaktere genommen. Ich muss vielleicht sagen im KfV, wir nehmen drei Lernende pro Jahr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn ich so einen Mix habe zwischen der Leader oder der Leaderin, ähm, einem Stratege oder Strategin und einem Umsetzer oder eine Umsetzerin. Weiblich oder Männlich spielt überhaupt keinen Rugel, Aber dass äh, dass ich so die drei verschiedenen Rollen abdeckt habe, weil sie arbeiten sehr viel miteinander in dieser, in dieser Lehre bei uns. Sie machen da verschiedene Projekte mit. Und darum ist es eigentlich gut, wenn man verschiedene ähm, Charaktere dann auch zusammenbringen, die dann sich ein bisschen ergänzen. Gegenseitig. Du hast das Ganze ein bisschen beobachtet von außen. Ist das ein Vertrauensumfang für die Jugendlichen? Oder sind sie am Anfang ein bisschen verwirrt? Gewesen? Jetzt bin ich hier in einem Raum, ich sehe irgendeinen Schatz Schatztruhe? Ähm, oder wie hast du das wahrgenommen? Gut, ich muss sagen, wir haben ja vorgängigen Woche vorher haben wir ein Schnupperevent gemacht. Da, die Idee habe ich ein bisschen vom kaufmännischen Verband, von einem Informationsanlass, wo jemand referiert hat und das auch gebracht hat, dass wir wirklich auch beim Schnuppern solle mir Erlebnisse reinbringen. Also haben wir das so aufgebaut mit den dritt Lehrjahr Lernenden, dass sie den Handelsbetrieb erleben sollen, den Handelsprozess erleben sollen. Und am Ende haben wir sie dann schon informiert, dass ein Teil von ihnen dann an der escape Room teilnehmen wird und dass es, wie es ungefähr abläuft, also sie waren schon ein bisschen informiert, wie der Ablauf ist. Sie sind nicht einfach dort hinzukommen, sie waren los in dem Sinne Von dem her sind sie sehr gefasst und sie haben sich gefreut, sie haben gesagt, dass sie seien sehr neugierig. Sind. Ich habe ihnen aber auch, gleich, also auch gesagt, dass wir keine Ahnung haben, wie das kommen wird, weil das ist für uns auch eine total neue Erfahrung, die wir machen. Also da sind wir sehr offen und ehrlich, wir dürfen da nichts vorspielen und sie haben dann äh, darum auch sehr schöne Feedbacks gegeben am Schluss. Und die Rätsel, sind die, sind die schwierig zu lösen? Hast du das ein bisschen beobachten oder war das recht easy für gewisse Jugendliche ich fand es jetzt nicht so easy. Gefunden. Ich hatte natürlich immer die Lösungen vor mir, von dem ist es ein bisschen einfacher Aber die Jugendlichen haben zurückgemeldet, dass es vom Schwierigkeitsgrad okay war. Wir haben ihnen bei beiden Gruppen, wir haben zwei Gruppen gemacht, haben wir glaube ich noch ca. fünf Minuten länger Zeit gegeben, damit sie es dann wirklich auch fertig machen können und der Erfolgsfaktor auch vorhanden war. Und während der ganzen Zeit hast du nicht nur du die Jugendlichen beobachtet, sondern es waren ja noch weitere Personen dann rundherum. Gewesen. Genau, von der Target war Andreas Pileter dabei, der das ganze organisiert, organisiert, er, der das ganze Projekt überhaupt erstellt hat, die ganze Geschichte, und dann war noch ein Arbeitspsychologe dabei. Gewesen. Er hat bei der ersten Gruppe erwähnt, dass er ein Arbeitspsychologe war und das hat dann ein bisschen schockte Gesichter gegeben, weil das, äh, ich denke, rein psychologisch ist das wahrscheinlich dann äh, für die Schüler auch ein bisschen komisch gewesen. Und bei der zweiten Gruppe hat er es dann nicht mehr erwähnt und das ist dann viel lockerer gewesen. Aber ich muss sagen, äh, sie sind so easy drauf gewesen. Die Bewerber haben dann da wirklich das angenommen und haben sich eigentlich wirklich gefreut auf, äh, auf das Escape-Raum. Es war für viele auch ein cooles Erlebnis, mal in einem Bewerbungsprozess so etwas zu machen, was ihnen ja vielleicht so voll in der Freizeit ist. Hat es sonst aber noch Sachen gegeben, die dir speziell aufgefallen sind oder vielleicht auch mal lustig waren von außen? Also lustig war, sie haben eine große Truhe die aufmachen. Das war ziemlich lang, bis sie mal einen Weg gefunden haben, um sie zu öffnen. Für sie war das quasi die Lösung, die Truhe zu öffnen. Als sie dann aber die geöffnet haben, haben sie gemerkt, dass es noch ganz viele Kleine drin hat. Und das war dann so am Anfang oh nein, jetzt hat es da noch mehr. Ähm, aber sie sind dann wieder voll an und haben alles wieder auseinandergenommen. Und das war dann wirklich lässig. Gewesen. Aber die Gesichter waren noch lustig, gewesen, zu sehen. Dann. Und hat sie gesehen, dass sie kennen sich nicht. Kennen. Entsprechend sind sie mit Leuten zusammengekommen, die nicht gewusst haben, wie sie funktionieren, wie sie sind. Und wir hatten zwei Gruppen und die sind komplett anders an die ganzen Aufgaben angegangen. Das ist Es das ist wirklich noch spannend, um zu schauen, ja wie sich so eine Gruppe zusammentut und wie sie vorgehen und dass jeder komplett anders ist. Sehr gut, ich kann mir jetzt das Ganze ein bisschen mehr vorstellen, ein bisschen bildlich. Was mich jetzt auch auch wundernimmt natürlich ist, welche Rolle spielt Target in deinem Rekrutierungsprozess? Und vielleicht kannst du mir zuerst, du hast jetzt vorhin schon ein Schnupperevent erwähnt, das wir vorher gemacht haben aber kannst du mir noch kurz sagen, wie du dir den ganzen Prozess gestalten? Also wir haben das ja neu gemacht, eben auf äh, KFA-Reform. Am Anfang kommen wir natürlich sehr viele Bewerbungen über. Wir lassen ja Bewerbungen über Justi laufen lassen, über euch. Und dann machen wir eine Vorselektion. Das heisst, dritten Jahr lernen, lernen aufgrund von Kriterien, wie Bei uns ist halt entscheidend die durch das Verhalten ist für uns sehr entscheidend. Absenzen sind entscheidend, weil das halt immer wieder ein Thema ist bei uns. Und äh, die Noten, die dann im KfW wichtig sind. Das sind für uns jetzt vor allem Sprachen. Ausserdem, die das ein Profil machen, schauen wir auch andere Fächer an. Und dann schauen wir vorselektionieren. Das heißt, wir laden einen Teil oder ein den Schnupperevent Die kommen dann, sie lernen äh, unsere Branchen ein bisschen kennen. Sie haben dann wie so einen äh, Postenlauf müssen machen mit Fragen, die sie können beantworten können. Sie haben noch einen kleinen Test gegeben. Sie haben noch ein Vorstellungsgespräch, gehabt, das die Lernenden geführt haben. Und äh, am Schluss äh, haben wir auch noch präsentiert, was so unsere Lehre hergibt. Und ja, aufgrund von, dem, dann, aufgrund von dem Schnupperevent haben wir dann einen Teil eingeladen für den Escape Room. Also, eigentlich zuerst die klassische Bewerbung, auch ich sage jetzt mit den eher klassischen Kriterien, dann der Schnupperevent und dann ist Target ins Spiel gekommen, dass ich das richtig verstanden habe. Genau. Und hat jetzt Target in dem Fall auch nicht gewisse Sachen ersetzt? Also, ich sage jetzt ein Multi-Check oder eine das ist gleich alles noch wichtig nebenbei. Wenn man natürlich Vorselektion machen muss, dann braucht man gewisse Instrumente. Also, wir haben das Jahr wie immer auto verlangt, aber wir sind nicht so hart geblieben, wenn es jemand jetzt nicht hatte. Und sie hat uns interessiert oder er hat uns interessiert, dann haben wir den gleichen geladen. Das also war in diesem Sinne nicht das Killerkriterium. Ist es also wichtig, dass ich sage jetzt ein, Put, ein Puzzle, so ein bisschen alles sind verschiedene Teile, die dann eigentlich zusammensetzt ist und Target ist einfach Weiß nicht, wie groß ist das Gewicht von «Target» jetzt in dem Ganzen? Also ich war sehr überrascht, gewesen, dass «Target» oder der SG-Broom uns ähm, Informationen geliefert hat in einer Stunde, die ich nachher über die Referenz von der Lehrer eingeholt habe und die haben sich ziemlich deckt. Also in meinen Augen sehr effizient, weil wenn man in einer Stunde jemanden kennenlernt in so einer Art und Weise und der Lehrer bestätigt eigentlich Beobachtungen, finde ich das ein sehr effizientes Instrument. Und das hat mir sehr, sehr imponiert, dass wir das so, so können machen können. Entsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann ein Instrument ist, das wir weiterhin werden mit in den Rekrutierungsprozess setzen werden. Ob wir andere Sachen setzen, kann ich nicht sagen, weil es geht ja nicht nur um die Firma, dass sie in der Firma arbeiten. Da kann man sehr auf die Persönlichkeit schauen. Aber sie müssen ja auch noch die Schule bestreiten. Und entsprechend dort sind einfach die andere Faktoren sehr wichtig. Wie halt, Sie müssen sprachlich halt auch ein gewisses Niveau haben. Deutsch ist halt bei uns auch immer wieder das Thema. Darum machen wir während dem Schnupperevent müssen auch einen kleinen Text schreiben, weil wir merken, dass, Deutsch, äh, ja, dass nicht jeder einfach, äh, gut Deutsch schreiben kann. Und ich denke, im KF ist das einfach relevant und wichtig. Der Andi hat ihm, äh, der Andreas Piliter, der Gründer, hat im Vorgespräch mir gesagt, Target soll den Rekrutierungsprozess transparenter und attraktiver machen. Willst du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, dass hat Target bei euch geschafft? Ich denke schon, weil wie du vorhin gesagt hast, es ist ein Instrument, das niemand kennt im Moment. Also es ist eher innovativ und entsprechend die Jugendlichen, haben das Feedback gegeben. Es ist cool, dass das mal jemand macht, dass sie es nicht kennt. Sie haben noch nie einen Lehrbetrieb, der das in der Form hat. Es ist sehr gut angekommen, es entspricht der Zielgruppe in meinen Augen. Für uns natürlich auch eine Möglichkeit, etwas anzubieten, das andere nicht anbieten, weil wir sind halt nur mal keine Bank, wir sind keine Versicherung, wir sind auch nicht im Detailhandel. Wir haben halt Stahl- und Haustechnikbranchen, wo sicher nicht jeder darauf verpicht ist, dass er jetzt in diesem Bereich arbeiten wird. Da müssen wir auch ehrlich sein und entsprechend setzen wir, uns Zugpferd ist ganz klar, den Zusammenhalt. Es ist die Stimmung bei uns, es ist die Kultur, das familiäre und ähm, ich finde das Target hat total gut reingepasst, weil wir suchen ja junge Menschen, die bei uns hineinpassen, also auch menschlich auch innen und mit dem Tool oder mit dem Rekrutierungstool haben wir die Möglichkeit bekommen, zum, um das noch ein bisschen mehr zu abschätzen. Das tut auch sehr gut jetzt von deiner Seite oder von euch als Besta als Lehrbetrieb. Mich nimmt noch ein mehr wunder im Detail die Jugendlichen, wie sie sich gefühlt haben und auch was die Feedbacks waren. sind. Was du noch gesagt, hast, das ist spannend. Sie sind sehr neugierig, gewesen. Ich glaube, das ist schon mal mhm. sehr gute Eigenschaft auch. Aber generell deinen Eindruck, würdest du sagen, in dieser Stunde, oder du hast gesagt, die haben noch etwas verlängert, haben sie Spass gehabt, die Jugendlichen? Ihr Feedback war ganz klar. Sie hatten Spass gehabt, sie haben es lässig gefunden, mit anderen Leuten zusammenzukommen, das Teamverhalten und ähm, sie würden es nochmal machen. Also das ist für mich eigentlich ein klares Feedback, dass sie es gut gefunden haben. Für uns war es wichtig, dass sie etwas mitnehmen können aus dem Ganzen darum war dann auch am Anfang gefragt ob feedback sollen die nur überkommen oder sollen das auch die Jugendlichen überkommen für mich ist klar gewesen, in erster Linie müssen die Jugendlichen überkommen ich lasse zu Weil, ob wir sie nehmen oder nicht das spielt eigentlich gar keinen Rugel. schlussendlich sollen sie auch profitieren von dem Ganzen und die Feedbacks jetzt von, von Target sind sehr sehr positiv also sie sind sehr äh, konstruktiv gewesen, in einer positiven Art gewesen. also ich fand das total lässig gefunden, die Feedbacks auch gegeben haben. Sie haben das Feedback zuerst den Jugendlichen gegeben und nachher dir, oder wie ist das abgelaufen? Ich bin dabei gewesen. Ich bin ah. dabei gewesen. Ich habe zugelost. Ich habe meine Notizen gemacht. Ich habe natürlich auch meine Notizen gehabt, äh, von während dem, äh, der Session selber und die haben sich eigentlich sehr deckt mit dem, was dann auch der Arbeitspsychologe ihnen mitteilt hat. Und ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt ja eher kommunikativ starke Jugendliche oder da gibt es auch eher introvertierte. Hast du da ein bisschen gespielt? Gibt es da ein Nachteil für gewisse Charaktere? Ich denke, die Kommunikation vor allem im Teamverhalten ist natürlich sehr wichtig, aber es gibt wirklich auch Schülerinnen, die eher äh, introvertiert sind. Meine Beobachtung war, dass sie dann eher so bisschen, ähm, die Umsetzerrollen übernommen haben. Sie haben zugelost, sehr aktiv zugelost und haben dann umgesetzt. Und ähm, dann hat es Leader gegeben, aber die einen hat sich, haben sich dann auch vielleicht ein bisschen mit den Leaderen. Also, also wir haben dann wirklich dann auch gesehen, dass ähm, ja, die, die verschiedenen... Äh, Schüler in dieser Rolle zu sehen, war mega spannend, weil diejenigen, die mir das Gefühl hatten, während des Schnupperevent, sind eher sehr Lieder, Die sind dann ein bisschen anders aufgefallen und die, die eher introvertiert waren, haben plötzlich eine übernommen. Also ich denke, es gibt uns wirklich die Chance, sie anders zu erleben als während dem Schnupperevent. Das heisst, euer Entscheid oder dein Entscheid hat sich auch geändert, jetzt aufgrund von Target. Ja, es hat sich geändert. Also, wir haben Top Favoriten und die äh, sind aufgrund von Targeten äh, geändert, effektiv geändert, weil wir gesehen haben, dass äh, im Team arbeiten ist dann ganz anders war, als sich im Schnupperevent darzustellen. Und ähm, ja, ja, wir haben wirklich definitiv äh, einen ganz extremen Entscheid müssen umwandeln. Einfach weil ihr konkret die Personen anders erlebt habt und gemerkt habt, hey ich suche doch eher weniger jemanden in die Richtung, sondern vielleicht anders vom Typ her. Genau. Also sie hatten wir in diese Konstellation eigentlich nicht mehr hineingepasst, die äh, wir gesucht haben. Und das Schöne war, dass wir effektiv dann die Beobachtungen, die Lehrer, die wirklich bestätigt haben. Und ähm, ja, wir eigentlich durch das auch haben können jetzt drei rekrutieren, wo wir das Gefühl hatten, sie passen jetzt zu uns hinein. Und vor allem, sie geigen auch untereinander. Weil das wir dann erst, gewesen, wenn sie die Lehre machen, aber im Moment haben wir ein gutes Gefühl, dass das passt. Sehr cool. Apropos äh, Beobachtung. Ähm, haben sich die Jugendlichen nicht auch recht beobachtet gefühlt. Ich meine, sie sind in einer Vierergruppe und es sind vier Leute aus, die zuschauen. Ja, zum Teil waren wir sogar sieben Leute, gewesen, weil äh, die dritte Lehrjahr haben wir dann auch noch reingezogen. Sie haben auch schauen, wie das ist. Sie organisieren ja bei uns eben auch die ganze Rekrutierung. Und von dem her habe ich gefunden, ist es eigentlich schon noch lässig auch für sie so etwas Neues mitzuerleben. Und das Feedback war am Anfang, ja. ist war ein bisschen komisch, aber durch das, dass sie nachher unter Zeitdruck waren und in den Spielmodus hineingekommen ähm, sind, haben sie, äh, haben sie es vergessen. Also sie sind, und das haben wir auch so beobachtet. Sie waren wirklich voll, voll drin und ja, untereinander. Sie waren sehr fokussiert dann im Team. Okay, Ich denke, das ist auch wichtig, weil es ja wirklich auch authentisch sollte sein sollte. Aber dann ist das ja sehr schnell passiert. Generell glaubst du, also es hilft es sicher auch ein bisschen einem Arbeitgeber oder einem Lehrbetrieb so im Bereich Employer Branding, wenn man sagt, hey, man macht das, man ist innovativ, aber hilft es wirklich auch den Jugendlichen in dem Fall, dass, dass man vielleicht sich wirklich als Person kann besser präsentieren kann, sage ich jetzt, obwohl es unbewusst zu präsentieren ist? Also ich denke schon, dass es auch für die Jugendlichen ein Erlebnis ist und eine Erfahrung mehr. Durch die Feedbacks, die sie bekommen, kommen sie automatisch auch etwas Persönliches mit auf den Weg über wo sie dann auch nutzen können für weitere Bewerbungsgespräche oder weitere Erlebnisse in dieser Berufswelt haben. Ich denke schon, dass sie auch ihre Nutzen haben und ich denke vorne ist sowieso ein riesiger Aspekt bei den Jugendlichen. Und entsprechend tun wir das eigentlich alles abdecken. Und wie du gesagt hast, das Feedback für die Jugendlichen war wirklich, dass sie Spass hatten ich glaube, das ist auch in dem Bereich cool und wichtig. Ja, weil generell der Berufswahlprozess sollte auch ein Stück Spass machen, wenn es sicher auch mit zum Teil härter Arbeit gefunden ist. Aber kurz zusammengefasst, Patricia, warum lohnt es sich, das Target einmal zu testen? Für uns war es wirklich ein innovativer Weg. Im Moment noch ein Ergänzungsmittel, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann uns neue Möglichkeiten gibt. Die Target ist da sehr offen. Man kann da auch sogar individuell irgendwelche Geschichten erfinden. Also, ich denke, man kann wirklich da. Weitgreifende, vielleicht könnte man eigentlich aus KV, Logistik, Strassentransport IT kombinieren. Auch wenn, wenn wir das eigentlich eher zeitlich äh, staffeln. Aber ich denke, es gibt wie einen neuen Boden, wo man drauf kann aufbauen und äh, äh, Kompetenzen herausfinden kann. Und entsprechend denke ich mal, ist das wirklich etwas ganz, ganz Neues auf Erlebnis, auf Spaß, Fun und auch ja, authentisch sein. Dann schlussendlich. Und das ist ja das, was wir wollen. Ich glaube, das wären auch sehr viele Lehrbetriebe, ähm, Jugendliche, die wirklich passen zu so ihnen. Und ja, darum Target kann man auch kostenlos mal testen. Man kann da gerne auf die Target-Website gehen und schauen. Ähm, ja, vielleicht noch mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, Target kann man als Rekrutierungsinstrument sehr gut einmal nutzen. Es bringt auch ein bisschen frischen Wind in das Ganze. Ich glaube, sicher wichtig, was ich jetzt ausgehört habe, man soll sich überlegen, welchen Typ sucht man vorher oder nachher sollte man sich das überlegen, weil nur so kann man auch mit dem Ergebnis dann mehr anfangen. Ja, Patricia, vielen Dank für deinen Besuch und für das spannende Gespräch. Danke dir, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Hat Spaß gemacht das freut mich. Und ich danke euch auch allen fürs Zuhören und hoffe, wir sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst «Inside Berufsbildung».